Leute, es ist passiert, also Siemex hat auf seinem Kanal das Video, wir sind wieder zusammen hochgeladen und in dem erzählt der Hype, es hat doch nichts war zwischen dem Spanier und Ellie, wie er zu dem Entschluss gekommen ist, dass sie doch nicht fremd gegangen ist und dass sie jetzt zusammen sind. Doch jetzt hat sich wieder jemand aus dem Drama gemeldet und nein, es ist nicht Siemex oder Ellis Vater und nein, auch nicht die Ex-Freundin oder die Vermieterin, sondern <lacht> fucking Spanier selbst. Eppio, oder wie er sich nennt, EMP-Doppel-IO, der Boss, hat sich auf seinem Kanal mit dem Video Olla. Ich äußere mich zu Ellie und Simix" gemeldet und was er in diesem Video aufzählt, poh, das macht wirklich alles um einiges schlimmer. Er sagte schon im Video, dass Ellie ihm gesagt hat, dass er ihr Traummann ist und dass sie gemeinsam eine WLAN in Barcelona bauen werden und dass sie Kinder von ihm bekommen möchte etc. Im Rest des Videos sagt er, dass er traurig ist und dass er es schade findet, dass alle über Simons und Ellie reden, aber nicht über den Spanier. Nehmen wir mal an, wir vertrauen ihm alles, was er gesagt hat. Dann heißt es, dass er doch fremdgegangen ist und sogar mehr, dass sie komplett ihr fucking Leben mit ihm geplant hat, dann aber doch zu Semex gegangen ist und Semex doch recht hatte. <lacht> Leute, ich weiß, es ist kompliziert und ich komme okay. selber nicht wirklich hinterher, aber wenn das wirklich stimmt, dann <lacht> ach du Scheiße, erwartet uns was Großes die nächsten Tage. Außer natürlich, unser Spanier hat alles erfunden für den Promo-Move und ist eigentlich irgendein Random, der sich einfach sich dachte, yo, ich mache mal kurz ein Video, wünsche irgendwie hinhauen. Denn wenn es wirklich ein Prummen-Move war, dann herzlichen Glückwunsch. Er hat geklappt. Denn Unge, Alpha, Kevin, Kuh und von viele weitere haben sich das Video schon angeschaut innerhalb von 12 Stunden nach Upload. Also am 22.04.2021, also heute. Meiner Meinung nach klingt das Ganze für mich eher wie ein Prummen-Move, als dass er wirklich der Dude ist. Keine Ahnung, für mich kam das Video irgendwie so rüber. Wenn es aber nicht stimmt, dann tut es mir leid für diese Unterstellung. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video zum Thema gefallen. Viele mit dem Video wollten, dass ich dazu ein Update mache und hat wirklich perfekt gepasst. Außerdem vergisst nicht diesen Kanal abonnieren, das ist kostenlos und ihr könnt später eh wieder deabonnieren, falls ihr es wirklich machen wollt. Wenn ihr wieder auf dem Laufenden sein wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde ein Video machen. Ah, oh, Mann. Tag auf jeden Fall unseren Podcast aus, Deporten Comedy und eventuell auch mit EMP, Doppel I oder Boss. Wenn er damit machen will, dann können wir auch ein bisschen drüber reden. Ja Leute, das war's von mir. Genießt dieses diesmal bessere Aprilwetter. Ja, glaubt immer noch bitte nicht alles, was ihr was ihr im Internet findet ähm, und ja, folgt mir auf Twitch.